Chile ist für uns ein wichtiges Lieferland und ein wichtiger Partner. Aus diesem Grund möchten wir gerne hier Verantwortung übernehmen, in dem Land, wo wir viele Rohstoffe beziehen, ein bisschen etwas zurückgeben und aus diesem Grund freuen wir uns sehr, heute hier zu sein und die duale Ausbildung hier kennenzulernen in dieser Schule, weil das ein Projekt ist, das wir zusammen mit der AHK Chile für die nächsten viereinhalb Jahre aufbauen, die duale Berufsausbildung in der Landwirtschaft. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto entre Aurubis y Camtal para apoyar en la formación técnica a un liceo técnico aquí, en la comunidad de Peumo, en la especialidad agropecuaria.